Liebes Team von WBWeb, herzlichen Glückwunsch zu eurem einjährigen Geburtstag. Ihr habt ja schon mächtig viel in diesem Jahr auf die Beine gestellt. Ich wünsche euch für die Zukunft alles, alles Gute. Ein Jahr WWW, das ist nicht zu unterschätzen, denn hinter WWW steckt eine Menge Qualität und ein Wahnsinns-Qualitätsauswahlprozess. Deswegen ein Jahr Arbeit, eine Riesenleistung und ich gratuliere ganz, ganz herzlich zum Einjährigen und wünsche Ihnen noch viele, viele Jahre ww. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen, wie ich gerade gehört habe. Und äh, ein tolles Angebot und alles Gute und viel Spaß und viel Erfolg für das nächste Jahr. Mindestens fürs nächste Jahr. Ja, das. BWB ist ja nun ein Jahr alt und ich denke, das hat sich also schon ganz toll gemacht in der Zeit, mit wie viel Herzblut dort Inhalte entstanden sind und jetzt verfügbar gemacht worden sind. Also, weiter so.